One two, one two. Ich sage manchmal, ist mir alles doch egal. Ob wir schaffen als Pärchen vom Altar. Du fragst mich ständig, ob ich verstehe, was du predigst. Ich schaue ins All und denke an gar nichts. Dann guck dich an und sage ja, ja Schatz. Es gibt die Märchen, die ohne riesen Hochzeit enden. Falsche Mädchen retten Ich will nur sagen Ich hab dich gern ohne zu klagen Hör bitte auf zu hinterfragen Alles doch egal Bitte sag nichts Sonst ich gehe Bitte lass es Sei doch gut, wir sind gut Ich bin gut, alles gut All deine Freunde Flüstern, ich wäre nicht normal das krieg ich schon mit, wie sehr sie lässt dann überall. Aber letztendlich, die Welt bleibt immer ein bisschen skeptisch, meine Antwort hierfür ganz ehrlich, alles doch egal. Sag nichts, sonst ich geh, ey, bitte lass es, sei doch gut, ich bin gut, wir sind gut, alles gut, all deine Freunde, flüstern, ich wäre nicht normal, das krieg ich schon mit, wie sehr sie lästern überall, aber letztendlich, die Welt bleibt immer ein bisschen skeptisch, Mein Antwort hierfür ganz ehrlich, alles doch egal. Ah, let's go, hey guys.